Tina überlegt sich heute eine ganz entscheidende Frage eines Unternehmers. Denn wie legen wir denn die Verkaufspreise fest? In welcher Höhe verkaufen wir unsere Fertigerzeugnisse? Und wie berechnen wir einen angemessenen Gewinn, den wir erzielen wollen? Und zwar durch den Verkauf, durch die Umsatzerlöse, die wir dadurch generieren. An unseren Kunden schicken wir eine Ausgangsrechnung. Und da steht ein Preis drin, den der Kunde bezahlen muss. Und wie wir diesen kalkulieren, das schauen wir uns in diesem Video an. Dazu überlegen wir uns zunächst einmal, welchen Aufwand muss ich denn in die Fertigung hineinstecken, um ein fertiger Zeugnis herzustellen. Und klar, da brauche ich meine Werkstoffe, also die Rohstoffe, die Fremdbauteile, die Hilfsstoffe und ich brauche meine Betriebsstoffe. Ich brauche aber noch viel mehr Aufwand. Ich brauche Arbeitskräfte, Maschinen, Betriebsmittel, die alle also am Fertigungsprozess beteiligt sind. Ich brauche Arbeitskosten, Verwaltungskosten. So, und daher ist es jetzt extrem wichtig, dass wir zunächst mal das ganz genau berechnen. Wir nennen das Selbstkosten, je fertiger Zeugnis. Wir haben hier unsere Werkstoffe, wir haben die Arbeitskosten, die Verwaltungskosten, die werden aufgelistet und dann zusammengerechnet und dann haben wir einen Gesamtaufwand. Wir nennen das Selbstkostenpreis, also je fertiger Zeugnis in unserem Beispiel mit 31,20 Euro. Warum ist das wichtig? Wenn wir jetzt diesen oder dieses fertige Zeugnis verkaufen, dann muss der Verkaufspreis natürlich höher als der Selbstkostenpreis sein, denn sonst würden wir ja keinen Gewinn erzielen. So, und somit können wir kalkulieren, ein Schema aufstellen. Wir nennen das Angebotskalkulation. Wir haben einen Selbstkostenpreis von 31,20 Euro und wollen jetzt einen angemessenen Gewinn aufschlagen, und dann den Verkaufspreis berechnen, den der Kunde dann zu zahlen hat. Wir gehen mal davon aus, dass wir 25% Gewinn erzielen wollen. Dieser Gewinn wird dann berechnet vom Selbstkostenpreis. Das heißt, wir haben hier 100% und der Verkaufspreis sind dann 125%. Dann kann ich den Gewinn berechnen, also 31,20 Euro mal 25 durch 100. Das gibt 7,80 Euro und dann rechne ich 31,20 Euro plus 7,80 Euro und damit legen wir einen Verkaufspreis fest von 39 Euro. So, das Kalkulationsschema ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Ähnlich wie bei der Einkaufskalkulation, wo wir ja etwas einkaufen wollen und dann auch Rabatt und Skonto kalkulieren. Wollen wir unseren Kunden jetzt beim Verkauf, wenn wir unseren Kunden ein Angebot machen, auch das Konto gewähren und Rabatt anbieten. Und das muss natürlich auch ins Schema integriert werden, das muss mitkalkuliert werden. Und das schauen wir uns dann in den nächsten zwei Videos an. Und dann haben wir das Kalkulationsschema für die Angebotskalkulation.